ob ich geschafft habe in einem Jahr meine Rendite zu verdoppeln, mein Portfoliowert zu verdoppeln, darum sollte in diesem Video gehen. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Videoausgabe. Mein Name ist Ina Janne und das ist mein YouTube Kanal und wenn du mehr über Geld reden und anlegen möchtest oder einfach interessierst dich für das Thema, dann abonniere meinen Kanal und aktiviere die Glocke damit du kein von den neuen videos verpasst und ich lege gleich los und zeige dir mein portfolio und was sich so im laufe des jahres sich in dem portfolio gemacht hat um es zu vergleichen habe ich ein video aus 2020, nämlich am 21. Dezember mit meinen alten Werten rausgeholt. Geldmagnet 14% Aktienrendite in 2020 habe ich gemacht und äh, in diesem Video erzähle ich über die Entscheidungsgründe, warum und wie und ich dieses äh, Portfolio zusammengestellt habe. In diesem Video Erzähle ich von meinen Werten, die ich gekauft habe in 2020, von den Entscheidungen dazu, von dem Anziehungskraft und von dem Geldmagnet. Und es gibt eine ganze Reihe anderer Videos aus dieser Playliste. So, habe ich denn mein Ziel erreicht, indem ich mein Portfoliowert verdoppelt habe und indem ich meine Rendite verdoppelt habe? Also, ihr seht zurzeit mein Portfolio, das steht auf 16.180 Euro und mit einem sehr schlechten absoluten Wert, denn zurzeit ist was los. Die ganze Börse ist in Panik, weil Omikron, die neue Corona-Variante, ähm, ist seit einer Woche auf den markt sozusagen und es wird wahllos verkauft so sieht das zurzeit aus also so sieht mein portfolio aus nach region aufgeteilt nordamerika andere europa japan und asien und nach den Anlageklassen, da sind die einzelnen Aktien und in Krypto über 40% und etwas ETFs. Und die Position, die ich halte, da sind etwas über 30 unterschiedliche Aktien und Werte. Und ich gehe einfach ganz kurz durch und zeige die einzelnen Aktien. Und zwar, ich halte... 39,68% Bitcoin in meinem Portfolio. Meta-Plattforms, das ist ehemals Facebook, 8,5%. Sony-Aktie mit 6,54% von Portfoliowert. wert Domra system 4,75%. Minarik, 4,63%. Barik Gold, 4,41%. Nestec ETF, 4,21 ein Index aus USA, Apple Aktien zu 3,48 Prozent, Stoneco zu 3,22 von Portfolio, Diageo 3,06 Prozent, Jump brands über 2 Microsoft knapp 2 Prozent, Plug Power eine Wasserstoffaktie von 1,76 Coinbase, eine Kryptobörse, 1,61%. Synco Energie, 1,53%. International PayPal, 1,25%. Carrier Global, 1,18%. Dell Technologies, knapp 1%. Nungfu Spring, eine asiatische Versorgungs-, also Konsumaktie. Bilibili ist eine asiatische Aktie. Bitcoin Group ist eine deutsche Bankgruppe, wo Kryptowährung gehandelt wird. Wilma International, eine asiatische Aktie. Cardano ist eine Kryptocoin. MSC Japan, ein indischer ETF-Index, ein japanischer ETF-Index. Lithium Chile, Ballad Power. Also das ist die Lithium-Aktie ähm, und hier ist die wasserstoff Wasserstoffaktie. BitPanda Ökosystem ein ähm, also Tokens von BitPanda-Plattformen Gold Terra knapp 0,2%, Valneva ist ähm, eine äh, Pharmazie-Aktie. NASA Group ist auch eine Naga Group. Eine Technologieaktie aus Hamburg, ähm, Beatrice, die es jetzt denn nicht mehr gibt. Da ich noch Reste da die da hängen, und die Naga Group, so das ist mein Portfolio, und zusammengefasst sieht das so aus: über 40 Prozent Krypto, Informationstechnologie über 28 Prozent, Konsumgüter 14,21. Andere, da sind auch kleinere Mengen von verschiedenen Aktien, von Wasserstoffaktien bis zu Konsumaktien. Da sind größere Konsumaktien. Energie habe ich knapp, also etwas über anderthalb Prozent. Gesundheitswesen ist noch sehr niedrig, 0,34. Industrie 0,26 und bis auf die Werkstoffe so diversifiziert sich mein so sieht es zurzeit aus. Die Zahl ist rot, dann die Panik an der Börse ist groß. Ich ähm, bin weiterhin auf der Suche nach Wachstumsaktien und habe meine Strategie optimiert und ich werde eine Veränderung demnächst vornehmen. Darüber werde ich berichten in meinen Videos. Also bleibt dran und schau dir sie an. Wenn dich das Thema Geld und Investieren interessiert, ich danke dir herzlich fürs Zuschauen bis um diesen Zeitpunkt und bis demnächst im neuen Video. Vergiss nicht zu liken, meinen Kanal zu abonnieren und äh, die Glocke unbedingt aktivieren. Also, bis dann!